Dieses Video sollte eigentlich vorgestern kommen, aber dank der Deutschen B*** Vereinigung hat sich das Ganze leider verspätet. Mit einem morgendlichen Vlog geht's hier los, wie mal? naja, muss man halt so haben. Mit Piepse Brötchen, weil ich für Körner drin hat und Wiener. Es ist ungefähr 6 Uhr morgens, keine Ahnung, vielleicht inzwischen 10 Uhr noch oder so. Lukas möchte mich umbringen. Ich hier gerade auch ganz toll sein Essen. Ja. Hat schon. So, so macht man das ja. Also, unter ein Geer Fladenbrot, dann schneidet man das auf und dann tut man da zur ein und auf der Gems kommt, kotzt man dann das ist, Das ist voll gut. Wir haben eine neue Möglichkeit entwickelt, Wasser zum Kochen zu bringen. Mit Hilfe und hochfrequenten, hochstarken Strahlen können wir das Wasser bestrahlen und es somit zum Kochen bewegen. Voll awesome. Ich denke, dass du eine so. <lacht> Alles klar, seien erfolgreich, oder wer? Jetzt, erfolgreich. Jetzt haben wir noch ein Cooking mit Blue. Sehr How to make cool. a Coffee? How to Coffee? Genau, man sieht hier, wir haben schon ganz viel gemacht, nämlich Chaos und ja, wir haben gestern noch sogar einen Film geschaut mit dem örtlichen Fernseher, und zwar einfach indem wir ein mitgebrachtes HDMI-Kabel am Laptop angesteckt haben und den illegal heruntergeladenen äh, ja, Film angeschaut haben. Age of Tomorrow sehr empfehlenswert und ja, mein Actionfilm muss nicht immer logisch sein. Naja, alle fangen an zu frühstücken. Voll gut. Mit Gewürzgurken. da Steig wieder eine. Lukas hat erfolgreich seinen Kaffee erstellt. Oh, ich mich nicht ja. trinken, weil ich Schmick greift. Die Feuerwehr Syrien schwere Verbrechen gegen die Menschenrechte vorgeworfen. Laut den Menschenrechten sind in den vergangenen fünf Jahren mehr als 17.000 Menschen gestorben. Das ist wirklich schmickkugelig. Die syrischen Gefängnisse sind seit Jahrzehnten berüchtigt. Der Bericht von Damit endet der heutige Tag. Nein, damit beginnt der heutige Tag. haben. In dieser Zeit haben wir genügend Zeit hier alles anzusehen und sogar die äh, normalen Besucher an den Schaufenstern zu bewundern. Äh, vor der Tür stehen in etwa, nein, heute werden 70.000 Gäste erwartet an der Messe. Das ist wirklich ein ganz lauf. Wir sind sehr froh, dass wir äh, Pre-Entry-Tickets äh, uns gekauft haben. Sie waren etwas teurer, ich habe keine Ahnung was sie gekostet haben. Und wir sind dafür sofort durchgekommen haben auch unsere Bändchen schon, zwei rote und zwei blaue leider nur, weil es nicht erlaubt ist, äh, die Aufsichtspflicht zu übernehmen als 18-jähriger, obwohl ich der Bruder bin, ist nicht erlaubt. Genau und das wär's fürs erste vor dem Eingang. in der Halle 8 angekommen, wenn wir hier einmal uns umdrehen und der Maxi Maxius weggeht. <lacht> ja, ja. Naja, auf jeden Fall sind wir gerade ohne Probleme durch die Sicherheitsschaltung durchgekommen und werden wir uns jetzt entweder hier vergnügen oder in der nächsten Halle. Das ist noch etwas unklar. Wahrscheinlich werden wir einige Hallen weitergehen. <lacht> Ich war gerade in Dishonored drin, während der Lukas da gerade zu die VR ausprobiert hat. Und die kann sagen, es richtig geil aus, allein die Cutscenes dazwischen, die natürlich gerendert sind, schauen absolut hammermäßig aus. Das Gameplay war ein bisschen durcheinander, man hat nicht alles verstanden, auch wenn man die Story natürlich nicht kennt, ist das ganz klar. Sonst Dishonored, da oben, zeig man. So, Dishonored, absolut geil, ich werde es mir sofort holen und genau. Das war eine bei 18 er Nebenan sowas passiert. Also schaut ja, was mal wen wir hier gefunden haben. Also mich! Ah. Hallo! Hallo! Hallo! Machen wir am besten nochmal. Da habe ich gerade mein Ding ausgepackt. Äh, ist egal, das, das, äh, das verstärkt den. Ja, da das ist Es wird drin bleiben, ich kann's es, versprechen. Es bleibt drin. Es bleibt <lacht> drin. Ich habe auch viel ausmachen Nein, eigentlich nicht. Das schon unsere Aufgabe. Wichtig ist ja immer, dass man bei der Kamera Kamerafon den Daumen so drin hat. Genau, das ist genau. Am besten wirkt auch der Linse drauf. Das ist ganz toll. aus Bayern? Oder? Ja, genau. Erkläre er, er den Weg zum Feste-Ticket. Oh, der ist gar nicht so einfach, aber <lacht> ja. er muss faszinierend sein, voller Schweiß und Blut. Und vielleicht äh, nicht so einfach, aber sonst gilt glaube ich bei YouTube irgendwie die Regel, dass 500.000 Abonnenten irgendwie vorhanden sein müssen, damit man als ja gut der Abo ja das müssen wir mal ausprobieren ne? ja eigentlich ja. einfach Abos kaufen genau und dann das ist der ein einfachste ja, Weg eigentlich kann ich, kann einfach einfach, ein einfach Abos kaufen und und dann so dass die Kommentare dieses äh, diese, diese super Kommentare von wegen Hi, ich hab mal klein geschrieben und yes. Good wit, please ja. uh, comment on, uh, nee, please subscribe my channel, I subscribe your channel, genau. please subscribe back und sowas. Also, man muss ja sagen, ich glaube so 2010 oder 2011 war das ja ganz gegeben. Äh, wenn man aus dem Kanal von den wegen, Oh ja. Oh, ja. Der, man konnte aktualisieren, Ja und man genau. 10, genau. 20, mindestens. Sub for something, halt. Продолжение gern gesehen. Ich <lacht> <lacht> Genau. Genau. Äh, Wo war ich... meine Moderation glaube, unser Opfer gemacht. ist davon gelaufen. Okay. Dann, dann werde ich jetzt das Opfer, weil ich jetzt sinnlos moderiert habe. Ich, ich führe jetzt einfach ein Interview mit einem anderen Gast. Play. Wie, wie geht es Ihnen? Ähm, mir geht's gerade gut. Ich bin noch keiner Let's Play und das äh, ist wirklich meine Stimme, ich habe so eine Erkältung. Das liegt nur daran, dass dieses Mikro so schlecht ist und es hat die falsche bitte, äh, Danke, Sample Rate. Bitte. Please subscribe now to this channel. Welchen Kanal ist das? Äh, ARD. Okay. Ich werde hier äh, nach normalem ARD-Material äh, hier bezahlt. Ne? Normales ARD honorar ne? Vielleicht. Vielleicht. Kannst du dir das leisten? Nee. Nicht. da muss ich die Kamera jetzt um, oh, oh. Hier ist schnell? Teuer. im eiskreu -E okay. Tschüss, Echt jetzt? Tschüssikowski, was? Tschüss. Servus. Schönes Objektiv hast <lacht> es Das ist genau. die Sonnenblende. Tschüss. Er gehört nicht zu uns. <lacht> <lacht> Und heute ist ist Blizzard-Ding. Ich mag Blizzard. Sag mein du Geld Ding. Blizzard. Ein Junge ja? Du magst Blizzard. Okay, dann mag ich sie nicht mehr. Jetzt bin ich EA-Fan. Du mochst jetzt Giants. Giants. Giants. Also ich muss bei Giants sagen, mit, äh, deren, deren Liebe zum Detail, dass zum Beispiel <lacht> halt Menschen einfach aus einer Projektion bestehen. Okay, danke, das Video ist fertig. Oh, wie? Oh, wie oh, Jetzt are. Okay. Oh, alles klar. <lacht> Jawohl. Und ich dachte mal sagen, das war's für heute von der Gamescom und wir werden wir dann später nochmal einschalten, Tschüss, wenn Gnostic. wir sind. Und der Fabri muss nach gehen. <lacht> <Cool>. <lacht> das, okay. Servus. Ja. Jetzt schauen wir, dass wir aussehen Nein.